Hey Kate, sah gut aus von oben. Oh, das ist echt sauschön so hier einfach. Das Tagebuch wird noch fleißig gepflegt, ne? Wir sind in St. Petri. Der Sonne scheint und es bläst ein bisschen Wind. Äh, Wings sind aufgebaut, Vols auch und äh, Ingi und Sehen wir aufs Wasser? Laufen wir vor, schauen wie es aussieht About to leave Already packing Come with me I'm not really asking We'll get away To a place where we don't know About to see World in action, what we can be Life with no distractions, we'll get away This is what we waited for oh. Take my hand, we'll make it somehow We can't miss out oh. I'm done living life with the lights out is what we waited for mal so und dann kommt da diese die Dino rein und man fährt ja nicht geradeaus so, sondern die kommen so schräg auf einen zu, ja das ist eklig auch. Aber es sieht schön aus mit dem Wasser und ihr seid zur zweiten nur auf dem Wasser, Bedingungen nicht optimal, aber es nett und du kommst im Fahren, also ja, gar nicht schlecht, ne? Ich geh auch nochmal. Gehst du nochmal? Ja, wieso nicht? Okay, ne, mach das, das ist doch nett.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 Ein neuer Tag in St. Petri. <lacht> Guten Morgen. Morgen. Das war herrlich auf dem Wasser. Also, ähm, ja, du sind, durftest auch noch. Ich durfte auch noch <lacht> abends. Genau, war auch noch ein bisschen raus und ähm, dem flachen Wasser der Lagune da ähm, ist schon cool. richtig gut. Mhm. Ähm, es sei dann nicht ganz ungefährlich, weil da geht dann äh, ein Kanal raus aus dem Hafen. Und äh, wenn das ganze Wasser von hoch nach niedrig rausfließt, mhm. zieht es schon eine ordentliche, ordentliche Strömung. Ja, vor allem war auch Vollmond, dann ist noch ja. mehr Tidenunterschied, dann muss noch mehr Wasser aus dem Kanal raus. Und da kann es einen schon gut, äh, da kann man nicht gegen anschwimmen. also. Also nee, da muss man schon aufpassen, <lacht> Vorsicht äh, haben immer. Ähm, Informiere dich auch immer, äh, bevor du aufs Wasser gehst, äh, wenn man, keine Ahnung hat oder auch wenn man Ahnung hat und irgendwo Neues ist. Auf jeden Fall ja. das war richtig gut und bei dir äh, geht es auch richtig gut, ne? Ja, wieder gestern, das wurde jetzt nicht gefilmt. Hat es nee. gut geklappt? Ja. Genau. Hey! Ah, Camping Nachbarn. Äh. Na, wir fahren hier die kommende Zeit einfach ein bisschen äh, die Küsten lang, ne? Und suchen die Spots auf. Das heißt, äh, jetzt machen wir es uns noch ein bisschen gemütlich. Die Kaffee wird gesetzt und äh, vielleicht spielen wir ein bisschen Jasminton. Was so heißt das, nicht Badminton, Jasminton. Sind so Jetzt spielt man aber eigentlich mit äh, Tischtennisschlägern oder ein bisschen größeren Tischtennisschlägern. Ja, ja, ja. Aber wir haben mit den Badminton-Schlägern gespielt, ging auch. Ging das auch war. gut, die, ja. Diese Bälle haben wir von meinen Eltern zu Weihnachten bekommen. Ja. Das ist lustig. Und dann machen wir uns später auf den Weg und suchen uns einen neuen Sport aus. Ja, Wind soll keiner sein, die nächsten drei Tage, nee, mal, zwei Tage? Vielleicht mal. irgendwo wo Welle sind. Ja. Aber ihr seht es dann, wir nehmen euch mit. Wait, wait, wait. Erinnerst du dich noch? Was? Was? Weißt du, alles gemacht hast? Äh, äh, heute, heute ja. Und ich für oh, was ist <Musik> Das Tagebuch wird noch fleißig gepflegt, ne? Ja, weil ich schon mal Fragen habe, ob ich denn das überhaupt äh, noch mache. Ja. ja. Jeder Tag ist aufgeschrieben. Mit ab und zu Bildern dazu. Ja, ist richtig cool. Nur ab und zu, ähm, ja dann vergisst man es voll. Und dann schaue ich auf und so eine Woche lang nicht aufgeschrieben. Und dann wieder im Kopf zu graben, was war nochmal an dem Tag. Das ist gar nicht so einfach, ja. aber bisher hat es gut geklappt. Du guckst oft dann auch, habe ich gesehen, auf dein Telefon, nach die Bilder, die du gemacht hast, dann kriegst du wieder ein bisschen in Erinnerung. Ne? Und dann kommt auch wieder meistens alles. so, war. Ah, ja. Ich finde es auch immer schön, dich so bewusst auch noch die Zeit zu nehmen um aufzuschreiben, was hat man denn gemacht, was war schön oder so, was so hängen geblieben ist. Ja. Auch für später. Und, aber ab und zu bin ich dann voll im Flow und dann mache ich das einfach jeden Morgen. Und das ist fast das Beste, denke ich mal. Dass ja, Dass man nicht so lange wartet mit äh, der Aufschreiben. Ja. Du machst das auf jeden Fall richtig konsistent und dein Buch ist fast voll. Aber ich schon neues. Äh, oh, du hast schon ein neues, sehr gut. Ja. Ah, gut. Von deiner Mama gekommen. Ah, super. Dann störe ich dich nicht weiter. Ich, ja, ich äh, schenk mal den Kaffee ein. Und ich lese gemütlich mein Buch. Also man könnte fast behaupten, dass wir Urlaub hätten. Suchen. naja der weg dahin war ein bisschen ich äh, glaube wir haben so ein bisschen verfahren jetzt laufe ich vor weil da waren echt ziemliche mattstellen wo Kate nicht so gut durchkam. Ähm, zumindest wir kamen gut durch aber ich musste schon ein bisschen den weg dann äh, abchecken jetzt sind wir glaube ich aber da und musste gleich dann vor am strand sein okay eher nichts mit wir sind gleich äh, am strand privat Mm, shit. Kate, jetzt mal besprechen, was wir machen, oder? Ja, okay. oh. der, Weg. der Weg sind wir umsonst gefahren, glaube ich, ja. Der war ein Abenteuerweg. Ja. Das hm. so tiefe matschrillen und so. Jetzt schauen wir mal, wo wir an den Strand kommen. Ja. ja? Und? Okay, Soll ich durchfahren? Das, das geht ja, das ist kein Problem, das ist äh, hart da drunter, da kannst du fahren. Ja? Ja. Okay. Also, der Weg zum Strand führt auch zu nichts, hm, die Süche geht weiter. Äh, ist Salida, also Exit, ja, da fahren wir hin, glaube ich. Ja, das hey, heißt, okay, da ist ein Hund. Der Hund guckt zu. Der sagt auch schon, nein, mein mein Gebiet hier. Was sagst du? Steig mal ein mit deinen Trattdüsen. Darf ich schon einsteigen? Ja. Du musst ja auch mitkommen. Okay. <lacht> Steig mal wieder ein. Geht's hier nochmal runter? Und da drüben wieder hoch. Ja. Ich bin schon froh, dass wir 4x4 haben. Wenn wir jetzt nicht ähm oh, wo gehe ich lang? Ganz rechts? Ganz links halt, oder? Ganz links? Ja, hatte ich gesagt. So keine 4x4 reiten, wir sind schwer beladen für. 4x4. Oh. Jetzt musst du Gas geben. Boah, was für ein Geländefahrzeug. <lacht> Super. Da sind wir erstmal reingefahren jetzt sind wir zum glück da wieder gut rausgekommen jetzt dachte wir schauen auch den straßen mal vor aber auch da die schilder alles privat da kommen wir auch nicht weiter zumindest das versuchen wir nicht wir suchen glaube ich unser glück irgendwie auf ein andere strand oder schatz das hätte ich auch gesagt. weil ähm, das sind zwar unendlich viele wegen aber mh, nichts ja, den hatten wir genommen. Das sah erstmal gut aus. Naja, der, der am schlechtesten aussah, den haben wir genommen. <lacht> ich meine, das war die einzige ohne ein Schild privater. Aber im Endeffekt dann das auch doch... Verboten -Schild, ne? Und eigentlich wäre da auch ein Parkplatz, aber nur im Sommer wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Ja, naja. Jetzt äh, überlegen wir mal und schauen wir was Neues an. ne? Weil das haben wir über Google Maps angeschaut. Das sah von oben ja, ganz geschickt aus. oben Camper und so. Deshalb ja. dachten wir, das sieht schön aus. Aber Google Maps. Ja, da kann man doch nicht immer von ausgehen. alle Wege lang, egal wie schmal und schlecht befahrbar. Ja, jetzt schauen wir mal. Ja. Äh, da kommt die Kuh, da, an der sind wir vorhin vorbeigefahren, die stand direkt neben dem Weg. Jetzt kommt sie hier raus. Zum Glück, nicht auf dem Weg, wir hätten nicht ausweichen können. Nee, da war keine Ausweichmöglichkeit, Ich stand direkt daneben an der Wiese. Oh, ah, saftiges Gras. Die Sonne ist schön warm, ne? Mhm. Wir haben jetzt dann doch noch ein richtig herrliches Plätzchen hier gefunden, nachdem wir ja erfolglos waren auf unserer Safari-Tour, sage ich mal. Und äh, stehen jetzt direkt am Wasser. Hier stehen auch noch einige andere Camper. Äh, und der Strand ist richtig, richtig schön. Hier stehen wir direkt. Nicht ganz erste Reihe, aber fast. Und da sieht man schön das Meer. Es ist echt richtig herrlich. Ich sitze schön in der Sonne hinter der Scheibe. Und wie ihr sehen könnt, stehen wir nicht alleine hier. So, dann sind da auch noch welche und da hinten geht ein Parkplatz weiter und da steht auch steht ziemlich voll. Ich genieße hier noch meinen Morgenkaffee oder Morgenkaffee. <lacht> das ist halb zwölf, fast Mittag, ja. also mein zweiter Kaffee in der Sonne. Kai macht uns abfahrtbereit, weil wir ein kleines Stückchen weiterfahren. Aber ich dachte, jetzt zeige ich euch noch ein bisschen den Strand, bevor wir hier wieder weg sind, weil es ist echt schön hier <musik> Und angekommen, oh, das ist echt sauschön hier einfach. Jetzt ist gerade auch ziemlich weit Ebbe, Da stehen die Fischer am Fischen. Und da geht es ewig weit vor. Da ist St. Petri hinten am Eck. Das ist da, wo wir davor waren, wo wir auch wingen waren auf dem Wasser. Das ist da. Und man sieht auch da draußen ist ähm, diese Burg, die man ähm, in St. Petri gut sieht. Und auf der anderen Seite geht es auch ewig weiter. Richtig schöner Sandstrand. Da haben wir auch einen Strandspaziergang vorgemacht bis zum Felsen. Und da sind dann auch, da hinten fängt es an mit Apartments direkt am Wasser. Oh, der Sand ist hier einfach so fein und flauschig. Das ist so angenehm, als würde man so richtig auf was flauschigen oder auf Watte laufen. Oh, herrlich. Mal schauen, ob Kai schon alles zusammengepackt hat, dass wir abfahrbereit sind und dann fahren wir ein paar Meter weiter und gucken, ob wir da heute aufs Wasser können. Gestern waren wir hier Wellen reiten, war auch richtig schön. Jetzt heute gucken wir uns was anderes an. Sind wir bereit? Hat das geklappt? Ja, diese Stühle sind gedreht. Bretter noch hoch. Bretter noch hoch, genau. Und dann sind wir so weit. Eingespieltes Team, ne? Ja. Naja, diesmal warst du alleine. <lacht> Eigenes Team. Los geht's, wieder yes, neues yes. Plätzchen, nicht weit weg, aber nee, man muss nicht weit weg fahren und es sieht wieder ganz anders also aus. Also vom Hippie-Parker zu City-Parker. Ja, wir nennen das hier Hippie-Parker, weil es schon auch so echt ein bisschen hippiemäßig ist. Ja, und City-Parker, ja, waren wir noch nicht. Schauen wir uns das mal an. Das sieht sehr hippiemäßig aus zum Beispiel. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my wir sind angekommen beim city parker naja es ist eher ein dorfparker aber mir gefällt er richtig gut also ist schön angelegt und da stehen wir an der Klippe ans meer man sieht ähm, ja Gut. und jetzt äh, habe ich für Kate aufgebaut Kate zieht den Anzug an und äh, geht erstmal eine runde Welle reiten. Ja. da stehen wir geparkt und hier geht es dann nach vorne es steht schon ein Gefahrschild da pass auf Kliffen, weil es geht ja tatsächlich weit weit hinunter steil hinunter aber der Aussicht ist ja genial ich schau das an und irgendwie sollte es dann da so einen Weg runtergeben. Haben wir uns erzählen lassen von Freunden. Okay, check das gleich mal aus. Also hier will man echt nicht hinunterfallen. Naja, das Strand ist aber echt grandios. Liegen schon ein paar Wellereiter im Wasser. Kleine Wellchen. Wo geht ihr lang? Da lang? Ah, okay. Ich dachte, man fährt, läuft über den Weg da. Naja, ich sehe ja unter dann... Wieder kommen. Tschüss. Ich habe mich hier oben auf den Cliff installiert mit den Kamera. Vielleicht kann ich noch ein paar Aufnahmen machen. Da sind gerade Kate und Inga ins Wasser rausgekommen, laufen jetzt über die Steine und dann schauen wir mal, ob sie ein paar Welle bekommen. Take it too far, now I dwell in the sand like a fish on land Like a fish on land Die Damen haben das Wasser verlassen. Da kommen sie wieder an, lachend. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Und ich habe hier dann mein Foil aufgebaut und wird Kate ablösen auf dem Wasser. Ich gehe selber auch nochmal mal grund Surfen. Hey Kate, sah gut aus von oben. Ja, Ja? Man muss ja manchmal lang warten, bis wieder was kommt. Ja, man hat es gesehen. Langsam hat es gedauert. Zu Hochwasser. Ja, aber für den Voll geht es noch? Weil ich habe den Voll aufgebaut. Besser, weil es war echt flach mit Steinen auch. Okay, Probier wir es mal. Das macht guter. Kate ist schön am Kochen. Ja, nach einem Sehr guten Surf -Tag muss man auch gut essen. Richtig, die Kraft, die man verbraten hat, auch wieder zu sich nehmen. Mhm. Und währenddessen geht draußen irgendwie was ab. Da stehen alle unsere Freunde, die schauen irgendwie ein Hubschrauber zu. Der ist gerade da gekommen und macht irgendwie was. Wir hoffen Übungen. Oben um mehr, aber scheint interessant zu sein. Ja, willst du auch mal gucken, was da geht? Nee, wir hören das bestimmt später, was abgeht. Sieht aber schön aus, so die Perspektive, wie die da stehen. Naja. Ähm, wir setzen uns gleich ans Abendessen. Ja, es sah noch ein bisschen. Okay. Wir wurden gerade informiert, ähm, es sind bloß Übungen. Weißt du es, Nummer übrigens vom Rettungsdienst? Fast was ist mit mir und ich treibe da rum? Nein. Flo, weißt du es, Nummer vom Rettungsdienst? Ah, okay. 112. Also, Gut zu wissen. Gut zu wissen. Und äh, während ähm, wir hier im Topf rumrühren und Kate alle ähm, Bohnensaft aus der naja, Glas verschüttelt, ich, hab die aufgemacht ja. und es kommt direkt rausgespritzt, aber schaut mal, es ist immer noch randvoll mit Saft. Ja, der ist schon. Wie soll man das öffnen, ohne dass was rausgeht? Naja, der Teppich hat wieder. Die kann ja wieder gewaschen werden. Die war eigentlich nicht gerade erst gewaschen, die kann eigentlich wieder gewaschen werden. So ist das. Ja, und so geht wieder eine Woche zu Ende. Ja, stimmt. Ist schon wieder eine Woche zu Ende. Unglaublich, so schnell fliegen die Wochen vorbei. Wir sind schon fast ein halbes Jahr unterwegs, oder? Nee, fünf Monate. Fünf Monate, okay. Ja, Ende Januar sind es fünf Monate, oder? Ja. September, Oktober, November. Das, das heißt, wir sind mittendrin, mitten im Reisen. Äh, passiert einiges und trotzdem auch sehr wenig. Also es ist Reisen, <lacht> Genießen, vieles verschiedene sehen. Und es äh, macht einfach echt wieder Spaß. Einfach so neue Orte zu das ist sehen. Spannend. wenn man morgens noch nicht weiß, wo man abends schläft. Ja, und das ist auch ein bisschen, finde ich es cool am Sport, am Surfboard. Ähm, man sucht halt da dann sich dann Spots aus über mhm. verschiedene äh, Medien, über Google oder man hört es Hörer erzählen und dann checkt man das eigentlich selber aus und entdeckt so einfach dann auch neue Strände, neue Plätze, sieht ja. neue Sachen. Also das ist auch etwas Schönes. Ja, auf ja. jeden Fall. Also wir genießen es. Hoffentlich auch. Bis nächste Woche. Dag, dag. Dui